Linguistik in 60 Sekunden, Nummer 44, verb im frühen Spracheverb. Der Konstruktionsbegriff hielt seinen Einzug in der Sprachewerbforschung, wo sprachliche Strukturen als Formfunktionseinheiten aus dem Input abgeleitet werden, die Sprache summiert ein emergentes System ist. Nach der Marcella besteht Sprache aus Konstruktionen. Eine Konstruktion ist eine schematische Einheit mit mehr oder weniger offenen Slots. Teile dieser Konstruktion können lexikalisch fixiert oder produktiv und durch andere Ausdrücke ersetzbar sein. Konstruktivistische und konstruktionsgrammatische Ansätze zum Spracherwerb erlauben es, die Funktion der Strukturen in konkreten Diskurssituationen einzubeziehen. Grundlage für den Erwerb sprachlicher Strukturen ist die Äußerung in ihre kontextgebundene Manifestation. Anschließend formulierte Thomas Selle die Webinselkonstruktion Hypothese. Sprachlerner bauen hier um gelehrte Verben herum in lexikalisch variante Slots neue Wörter ein und erweitern so ihr Sprachwissen. Mama essen bedeutet dann zunächst Verschiedenes, wird aber in weiterer Sprache ausdifferenziert.